Das Panel 1, digitalisierte Arbeit und als bezahlte Arbeit, so ist der Titel, der nochmal übernommen worden ist, ist nicht nur für die Akteure selber, die in diesem Feld unterwegs sind, wahrscheinlich eine der zentralen Fragen, sondern auch für die, die mit den Produkten äh, der digitalisierten Arbeit umgehen. Insofern ist es ein gemeinsames Thema, sowohl auf der, Sendung, äh, auf der Seite der Produzenten und Produzentinnen als auch auf der Seite der Konsumierenden. Insofern bin ich froh, dass wir hier auf dem Panel dann äh, diejenigen auch sitzen haben, die in diesem Bereich aktiv tätig sind. Das ist zum einen Katrin Hartmann, die als Journalistin arbeitet und äh, in diesem Bereich sehr viel praktische Erfahrung hat, auch Arbeitserfahrung hat, aber auch aus dieser Erfahrung als Schaffende dann auch die Konsequenz gezogen hat und dann äh, eine Strategie mit anderen zusammen bearbeitet hat, äh, wo man sagt, wir müssen uns glaube ich zusammentun, um uns dagegen zu wehren, dass wir als vereinzelte Akteure und Anbieterinnen und Anbieter nicht untergehen auf dem Markt der Medienschaffenden. Dazu werden wir von ihr was hören. Ich freue mich auch, Harald Wolf begrüßen zu können, der als Senator hier in Berlin, gerade was die Frage von Kulturwirtschaft, aber auch von Kreativwirtschaft einiges angeleiert hat, einiges auch dokumentiert hat in einem sehr umfangreichen und sehr qualifizierten Bericht, wie ich finde, wo man sich wirklich ein gutes Bild schaffen kann über die Arbeit der Menschen und äh, die in diesen Bereichen hier in Berlin, aber auch andersorts äh, tätig sind. Ausgangspunkt zu mir selber, nur kurz gesagt, ich bin Herbert Behrens, ich äh, bin Mitglied des Bundestages und arbeite auch im Rahmen der Enquetekommission an diesen Themen mit und dadurch, dass ich früher als Gewerkschaftssekretär im Fachbereich Medien, Kunst und Industrie gearbeitet habe hatte ich zumindest aus dieser Perspektive auch immer mit Medienschaffenden zu tun und äh, die allerdings stärker aus den klassischen Medien heraus kamen. Aber das Thema selber der Digitalisierung der Arbeit habe ich auch selber in meinem beruflichen Umfeld sehr intensiv mitmachen können. Ich freue mich auf eine spannende... Äh, auf spannende Inputs, aber auch auf eine spannende Diskussion, die uns am Ende auch in die Lage versetzen sollen, möglicherweise zu weitergehenden Urteilen, zu besseren, fundierteren Urteilen zu kommen, wie wir in dieser Frage von Erwerbsarbeit in digitalen Zeiten, wie wir damit umgehen müssen. Ich will mich mit der Vorrede nicht weiter aufhalten. Kern, wie gesagt, soll, das, soll es sein, sich mit der Situation vertraut zu machen, die wir vorfinden, aber auch mit Handlungsmöglichkeiten, die inzwischen umgesetzt worden sind, diese kennenzulernen, auch zu bewerten, um so ein bisschen Zukunfts-, oder einen Ausblick zu machen in die Zukunft, wie wir uns das eigentlich vorstellen, wo wir möglicherweise jetzt schon sehen, dass Regelungsbedarf besteht, Handlungsbedarf besteht auf jeden Fall, wo Regelungsbedarf besteht, wie dieser möglicherweise aussehen kann. Gerade die Frage der Regulierung ist ja auch, was die was das Thema digitalisierte Arbeit äh, anbetrifft, durchaus strittig diskutiert. Also ich würde ganz gerne Katrin äh, als erstes bitten, Katrin Hartmann, zu sich selbst vielleicht noch ein paar Worte mehr zu sagen, damit äh, wir auch ihre Vita ein bisschen kennenlernen. Danach würde ich dann Harald auch bitten, um äh, daran anknüpfend äh, auch zu sagen, was ist eigentlich konkrete Politik äh, in diesen Zeiten, wenn wir von digitalisierter Arbeit sprechen, damit wir auch äh, wissen, ob es überhaupt schon Handlungsmöglichkeiten bzw. Ansatzpunkte für konkrete politische Entscheidungen gibt oder ob sie noch gefunden werden müssen, das wäre dann der Part, den wir von Harald erwarten, äh, der sich dann aber auch sicherlich gleich noch mal vorstellen wird. Soweit erstmal vielen Dank äh, und dann steigen wir ein. Noch ein kurzer Hinweis, weil beide hier jetzt sitzenden äh, Anschlusstermine haben, äh, streben wir an, vorfristig, äh, nämlich vor 15.30 Uhr schon hier dann die Klappe zu machen, zu äh, machen das Einverständnis vorausgesetzt, äh, würden wir denn so verfahren und dann auch gleich und zügig einsteigen. Danke. Ja, ich ähm, bin freie Journalistin seit zwei Jahren. Ähm, ich kenne, glaube ich, ähm, alle äh, Arbeitsformen des Journalismus von prekär beschäftigt, frei von ähm, festangestellt als Redakteurin bis über jetzt freiwillig frei. Ich war sehr lange Zeit bei der Frankfurter Rundschau, dort eben in allen Arbeitsformen von der Praktikantin bis zur Festfreien über volontären und am Schluss noch Redakteurin. Dann war ich zwei Jahre, äh, drei Jahre Redakteurin bei NEON und äh, habe dort aufgehört, um ein Buch zu schreiben und arbeite seitdem frei. Seit kurzem bin ich äh, im Vorstand der Freischreiberinitiative, eine Organisation, die ich als freie und vor allem prekär Beschäftigte tatsächlich sehr vermisst habe und mich sehr freue, dass sie die Kollegen irgendwann gegründet haben. Denn was ich damals festgestellt habe als prekär Beschäftigte, als die Frankfurter Rundschau vor einigen Jahren in die Krise geraten ist, war... Ähm dass es natürlich Redakteuren sehr viel leichter fällt, über, mit Betriebsrat und Gewerkschaften Tarifstreiks zu organisieren, dass es aber sehr viel schwerer ist, in einem unüberschaubar großen Heer aus frei Beschäft, äh, freien äh, Journalisten, ähm, die zum Teil äh, freiwillig frei arbeiten, wie ich das tue, die aber andererseits auch ähm, gezwungenermaßen frei arbeiten, ähm, sehr schwer ist, eine Solidarität herzustellen und sehr schwer ist, ähm, dort Leute zusammenzubringen, weil es sehr, sehr viele Einzelkämpfer sind. Und äh, ich habe auch festgestellt, je mehr Einzelkämpfer, desto, desto leichter kann man ähm, freie Journalisten gegeneinander ausspielen. Das, hat, ähm, das ist ganz einfach so, dass man dann äh, praktisch äh, zu hören bekommt, wenn du es nicht machst, macht jemand anders für sehr we viel weniger Geld. Und dem, denke ich, kann man nur entgegentreten, indem man sich organisiert, gemeinsam auf solche Missstände aufmerksam macht und darüber versucht, etwas Wesentliches zu ändern. Also vor allem eben an die Öffentlichkeit zu gehen, um einfach zu zeigen, wie, wie freie Journalisten, wie der Alltag aussieht, wie, wie man behandelt wird zum Teil und wie, wie man aber vor allem auch behandelt werden möchte. Noch eine Anschlussfrage daran, die ich ganz gerne mit in die Vorstellung und Einführung mit reinnehmen will sind auch die Fragen der Besonderheit der Digitalisierung der Arbeit, die sie auch, ja, journalistische Arbeit war, auch schon in früheren zu Papierzeiten immer schon maßgeblich auch eine, eine freie Tätigkeit. Die Digitalisierung hat jetzt aber noch eine neue Qualität in die Arbeit der Freien im journalistischen Bereich mit sich gebracht. Stimmt das? Man könnte es natürlich so sagen, dass, es, dass die Unterschiede zwischen Print und Online-Journalismus zwar verschwimmen, dass man dieselbe Arbeit macht, die man auch für Print macht, wenn man explizit für ein Online-Magazin schreibt, dafür aber in der Regel weniger Geld bekommt. Oder dass es andersrum so ist, dass man für Print etwas schreibt, das dann einfach selbstverständlich ins Internet gestellt wird, ohne dass man dafür extra Geld bekommt, was eigentlich, was, was eigentlich nicht geht. Und ähm, das sind so Grenzen, die verschwimmen. Es ist dann auch oft so, dass äh, innerhalb der Journalisten womöglich äh, Online-Journalisten als äh, äh, noch so ein bisschen belächelt werden von, von Printredakteuren. Und ähm, das ist eigentlich eine äh, völlig anachronistische Angelegenheit. Und es ähm, und ist natürlich auch so, dass dadurch, dass sehr, sehr viele dass es sehr, sehr viele Blogs gibt, ähm, sehr, sehr viel schwieriger wird zu sehen, woher kommt diese Information eigentlich? Ist es wirklich ein Journalist, der das recherchiert hat? Kann ich dem vertrauen? Oder ist es irgendjemand, der irgendwas zusammengegoogelt hat? Und ähm, das äh, spielt, glaube ich, eine große Rolle, weil, ja, weil man ja eigentlich schon wissen muss, woher eine Information kommt, um ihr Glauben schenken zu können. Und das macht äh, zum einen eine gewisse Konkurrenz, ähm, Natürlich auch ähm, und zum anderen ähm, ja, gibt es da wenig, ja Kontrolle ist vielleicht falsch gesagt, aber es gibt wenig ähm, ja, Hinweise, äh, wie, wie man der Information jetzt trauen kann. Das könnte man vielleicht sagen. Okay, das werden wir sicherlich gleich nochmal äh, vertiefen. Ich würde dann ganz gern auch nochmal weitergehende Fragen stellen im Anschluss an die Vorstellungsrunde. Dann darf ich, wie abgesprochen, zunächst Harald Wolf das Wort geben, äh, damit er ein paar Dinge zu sich sagt, aber auch zum Kernpunkte äh, notwendiger äh, politischer Entscheidungen auch benennen wird. Ja, Harald Wolf, Wirtschaftssenator in Berlin seit 2002, äh, habe damit auch einen Zeitvertrag, ist nicht, äh, kein reguläres Beschäftigungsverhältnis, äh, aber eine privilegierte Form der Prekarität. Wir beschäftigen uns seit ca. 2004, kann man sagen, intensiver mit dem Thema der Kreativwirtschaft. Vor dem Hintergrund, dass die Kreativwirtschaft in Berlin eine immer größere Bedeutung eingenommen hat. Wir haben nach unseren Erhebungen in Berlin über 20.000 Künstlerinnen und Künstler, also in den klassischen Kunstsparten und über 80.000 Menschen, die sich als Kreativberufler verstehen und der Beitrag dieses Sektors zur Gesamtberliner Wirtschaftsleistung liegt bei ca. 10 Prozent, also insofern ein beachtlicher Beitrag. Wir haben in unserem zweiten Kulturwirtschaftsbericht 2008 auch ein ausführliches Kapitel mit einer Untersuchung der Beschäftigungsverhältnisse und der Einkommenssituation mit aufgenommen, weil wir gesagt haben, das ist ein ganz wesentliches und zentrales Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, weil sich in der Kreativwirtschaft neue Formen, neue Arbeitsformen, neue Kooperationsformen herausbilden, die völlig außerhalb so der Vorstellung dessen, was Normalarbeitsverhältnis rausfällt und damit sich auch den traditionellen Formen sozialer Sicherung entziehen. Wir haben ja unterschiedliche Beschäftigungsformen. Wir haben einmal die freiberuflichen Künstler, dann haben wir sogenannte arbeitnehmerähnliche Personen. Das ist eine Kategorie aus dem Tarifvertragsgesetz. Also Personen, die also klassisch im, im Rundfunk die festen freien Mitarbeiter, das ist eine Form arbeitnehmerähnlichen Positionen. Da gibt es mittlerweile ja auch Regelungen, aber es gibt für andere Bereiche eben noch keine äh, Regelung. Äh, wir haben Erwerbsmischformen, wo Menschen sowohl selbstständig sind, äh, als auch dann wieder abhängig beschäftigt sind, was äh, häufig wechselt. Die Beschäftigungsverhältnisse sind äh, häufig äh, befristete Beschäftigungsverhältnisse und was nicht zu vergessen ist, ist der Bereich der Schattenwirtschaft, äh, wo auch dann immer noch viele Kreativberufler in, diesem, in dieser Grauzone arbeiten, äh, weil äh, einfach ansonsten man nicht auf das notwendige äh, Einkommen kommt. So, vor dem Hintergrund äh, hat sich äh, für uns die Frage gestellt, was kann man tun, ähm, da viele und auch übrigens eine steigende Anzahl sich dafür entscheidet, in die Selbstständigkeit zu gehen, haben wir gesagt, wir müssen da auch ein entsprechendes Angebot anbieten, Qualifikation für die Selbstständigkeit, weil ich sage immer, Kreativität ist gut, bei der Buchhaltung ist sie manchmal schädlich. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es hier auch Begleitangebote gibt an den Universitäten, an den Hochschulen, an denen auch oft die Selbstständigkeit vorbereitet wird und wir haben bei der Investitionsbank Berlin ein äh, äh, Creative Coaching Center äh, eingerichtet, wo es dann auch nochmal für Selbstständige auch ein Coaching gibt, Beratungsangebote gibt, zu so sagen, was müsst ihr an betriebswirtschaftlichem Know-how haben, was müsst ihr beachten, wenn ihr in die Selbstständigkeit äh, geht. Zweiter Punkt, der wichtig ist, ähm, was jetzt jenseits der Frage der Beschäftigungsform noch eine Rolle spielt, wir haben mehr Kreative als äh, gegenwärtig, äh, also das Angebot an Kreativität übersteigt die Nachfrage, muss man so zu sagen. Das führt äh, dazu, dass es äh, dann in Teilbereichen zum Dumping-Wettbewerb äh, kommt und äh, man sich äh, zu sozusagen jeder Bedingung verdingen muss. Wir haben das zum Anlass genommen zu sagen, auch nochmal zu unterstützen, bei der Fragestellung, wie können wir die Märkte ausweiten? Das ist einmal die Frage Internationalisierung, indem wir hier Messeauftritte, internationale Kooperationen äh, unterstützen. Es ist äh, zum zweiten aber auch die Frage, ähm, oder der Versuch, äh, neue Kooperationsformen zu entwickeln. Was wir gegenwärtig tun, ist zum Beispiel im Bereich Design, zu sagen, wir haben in Berlin unglaublich viele kleine und mittelständische Unternehmen. Die könnten alle bei der Produktentwicklung und bei der Verbesserung ihrer Produkte, könnten sie Know-how von Designerinnen und Designern gebrauchen. Die sind bloß und nie auf die Idee gekommen, sondern die entwickeln da ihre Produkte, sind dann irgendwelche grauen, viereckigen Kästen und äh, an dem Produkt wird nicht wirklich unter Designgesichtspunkten gearbeitet. Das versuchen wir jetzt stärker zusammenzubringen. Wir haben jetzt auch ein kleines Förderprogramm entwickelt. Design Transfer Bonus nennt sich das, wo die Kooperation von Designerinnen und Designern mit kleinen und mittelständischen Unternehmen befördert wird. Gleichzeitig haben wir ein größeres Kooperationsprojekt zwischen der Technischen Universität und der Universität der Künste, wo es darum geht, also mit den technischen Fachbereichen an der TU und den künstlerischen Fachbereichen an der äh, UDK zu kooperieren, da frühzeitig die Vernetzung äh, herzustellen. Das ist entstanden aus einem Modellprojekt, das nannte sich äh, Design Reaktor. Ähm, da hat die UDK junge Designerinnen und Designer zusammengebracht mit normalen Berliner Handwerksbetrieben und haben gesagt, entwickelt doch mal was. Und äh, das gab faszinierende neue Ideen und Produkte aus diesem Projekt sind über zehn neue Patente entstanden. Also das ist ein Bereich, wo man noch was tun kann, um sozusagen das Problem, der Markt ist zu klein für all diejenigen, die sich als Kreativberufler betätigen, jedenfalls in Berlin ist das so, wie kann man den Markt ausweiten und damit andere und bessere Bedingungen schaffen. Das ist, sind die Maßnahmen auf der Ebene von Marktausweitung. Ich glaube aber, wir brauchen in Deutschland eine Diskussion, über die Frage, wie können wir reagieren auf diese neuen Beschäftigungsverhältnisse und auch auf die neuen Anforderungen von Digitalisierung, was ja nur einen Teil der Kreativwirtschaft betrifft. Ich glaube, dass wir einerseits diskutieren müssen über die Frage, wie kann die Vergütung von kreativen Leistungen geregelt werden. Im Moment wird das alles frei ausgehandelt und unter den Bedingungen äh, eines großen Angebots von kreativen Leistungen und einer dahinter äh, Nachfrage führt das dazu, äh, dass äh, man immer weniger äh, für seine Leistung bekommen kann. Es sei denn, man hat einen solchen Status äh, und einen solchen Nimbus, dass man in der Lage ist, äh, dann auch überdurchschnittliche Vergütung zu erhalten. In, in bestimmten Bereichen, bei den verkammerten Berufen, gibt es ja was, sowas wie Honorar- und Vergütungsordnungen. Ähm, nun schlage ich nicht vor, dass man äh, für alle Bereiche äh, der, äh, der Kreativwirtschaft äh, diese starren Kammern hat, aber ich glaube, wir brauchen sowas wie Honorar- und Vergütungsverordnung. Seien es, dass die in der Form von vertraglicher Regelung, die allgemein verbindlich sind, reguliert wird oder dass man es über gesetzliche Vorgaben macht, weil über diese Individualisierung der Kreativwirtschaftler und den Wettbewerb haben wir das Problem, dass es die Gefahr ist, dass es immer eine Spirale nach unten gibt, während es sinnvoll wäre, hier Standards für die Vergütung von Kreativleistungen äh, einzuführen. Das ist auch das Thema Urheberrecht. Ähm, wie kann man das Urheberrecht äh, hier auch nochmal modernisieren, dass äh, es nicht nur um die Frage der Interessen der Verwerter geht, sondern dass auch die ursprüngliche Urheberleistung entsprechend äh, vergütet wird und vor allen Dingen angemessen vergütet wird, sodass man äh, davon auch äh, leben kann. Das zweite große Thema ist aus meiner Sicht das Thema äh, soziale Sicherung. Wir haben im Rahmen der Untersuchung für unseren Kreativwirtschaftsbericht auch eine ganze Reihe von Interviews durchgeführt und haben festgestellt, dass bei vielen Akteuren in der Kreativwirtschaft das Thema Alterssicherung völlig ausgeblendet wird. Was ein Riesenproblem ist, äh, weil äh, irgendwann ereilt es jeden. Und auch wenn man heute sagt, äh, an die Rente will ich nicht denken, ab einem bestimmten Alter ist es dann doch relevant. Ich habe als junger Mensch auch gesagt, was soll ich mir Gedanken über die Rente machen, bis ich in diese Zeit komme, ist das System so und so zusammengebrochen. Leider hat das System eine etwas größere Überlebensfähigkeit gehabt, als ich das als 17- oder 18-Jähriger vermutet habe. Obwohl das System jetzt auch gewisse Zusammenbruchstendenzen aufweist, aber leider nur das Rentenversicherungssystem, aber nicht das gesamte System. Also insofern ist das ein Thema, wo man auch Regelungen braucht. In anderen Ländern ist es geregelt darüber, dass auch Selbstständige in die Sozialversicherungssysteme mit einbezogen sind. Das glaube ich, wäre eigentlich die vernünftigste Lösung. Ähm, andere Varianten ist, weitet man die Möglichkeiten der Künstlersozialkasse äh, aus, sodass damit zumindest eine bestimmte Mindestsicherung gewährleistet ist, wobei mit, damit aber auch immer noch nicht das Problem gelöst ist, äh, dass bei niedrigen Einkommen, äh, wenn man dann einzahlt, äh, man am Ende dann auch doch nur eine minimale Rente hat und auf dem Niveau vielleicht der Grundsicherung ist. Aber das, denke ich, sind die beiden Themen, wo man versuchen muss, für die Kreativwirtschaft neue Regelungen zu finden, nämlich einmal die Frage Vergütungsverordnung, rechtlich verbindliche Vergütungsvereinbarungen. Das wird sicherlich von Teilmarkt zu Teilmarkt der Kreativwirtschaft unterschiedlich ausgestaltet sein müssen, weil es da ja auch unterschiedliche Geschäftsmodelle, unterschiedliche Beschäftigungsformen dominant sind. Und zum Zweiten die Frage soziale Sicherungssysteme. Erster Schritt wäre Ausweitung der Möglichkeiten der Günstler Sozialkasse, sodass dann alle Beschäftigungsformen mit erfasst sind, beziehungsweise Öffnung äh, der sozialen Sicherungssysteme auch äh, für Selbstständige und nicht nur für diejenigen, die aus der Arbeitslosigkeit gründen, wo es ja nach, Harz, äh, nach der Hartz-Gesetzgebung die Möglichkeit gibt, sich auch äh, arbeitslos zu versichern sondern ähm, durchgängige Integration von Selbstständigen in die sozialen Sicherungssysteme. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt gehört, dass auf jeden Fall die Selbstständigkeit insgesamt nicht problematisiert wird, nicht als irgendwas, wenn es noch in unteren Bereichen, Einkommensbereichen sich äh, eine darstellt, dass man es äh, gleich als prekär bezeichnet, sondern es sind Arbeitsformen, die auch gewollt sind, wo möglicherweise aus Politik heraus dann auch entsprechend reagiert werden muss, nicht mit dem Versuch, Selbstständigkeit so weit wie möglich zurückzudrängen und in ordentliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse dann hineinzukriegen, sondern Selbstständigkeit als äh, Motor insbesondere auch in der Kreativ- oder Kulturwirtschaft äh, zu begreifen, zu nutzen und äh, dann entsprechend auch dafür sorgen, dass trotzdem die soziale Sicherung dabei nicht zu kurz kommt. Wir werden dieses, äh, ob nun gesetzlich geregelt oder in freien Verhandlungen dann äh, erzielt, äh, können wir gleich noch nochmal vertiefen. Ich möchte zunächst erstmal äh, Nadine Müller herzlich begrüßen, äh, die sich auch mit der Frage von Arbeit in digitalisierten Zeiten oder in der äh, beschäftigt hat aber noch einen etwas anderen Ansatz hat äh, und den sie sicherlich auch vorstellt. Und äh, da die Frage der Arbeitsorganisation, glaube ich, stärker noch in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt hat, als das jetzt bei diesen äh, vorangegangenen Statements gewesen ist, sicherlich nicht zu unterschätzen äh, die Frage der Arbeitsorganisation in diesen Fragen, wo möglicherweise auch Grenzen auftauchen, äh, wenn wir an Fragen von Fragen Autonomie und Individualität äh, denken. Ein kurzes Statement, kurze persönliche Vorstellung auch nochmal dazu, äh, damit wir dann nach einer weiteren Frage, aber auch in die Diskussion einsteigen können, damit wir ja, 15, ja, hallo. 15 Minuten. Ist also ich bin sozusagen über. ein bisschen der Außenseiter, weil ich habe mich nicht mit Selbstständigen beschäftigt, sondern äh, mit den sogenannten Normalarbeitenden. Ähm, ich habe mir halt einfach angeguckt, was bedeutet jetzt eigentlich digitalisierte oder computerbasierte Arbeit und habe dann eine Untersuchung in einem großen transnationalen Unternehmen der Elektroindustrie gemacht, in den Bereichen Verkehr und Kommunikation und jetzt könnte man sagen, okay, das ist keine Kreativbranche und meine These wäre auch, dass es nicht nur so ist, dass die Bedeutung der Kreativbranchen zugenommen hat in den letzten Jahren, also aufgrund der Entwicklung in der Technik, sondern dass Kreativität zu einer zentralen Arbeitsanforderung für alle geworden ist, also auch in anderen Bereichen. Und äh, das will ich nur so ganz kurz beweisen, weil ich eben nicht so viel Zeit habe, ähm, aber ich hoffe, äh, das geht recht schnell und ihr könnt mir trotzdem folgen in dem, was ich da sagen möchte. Also was ich sozusagen festgestellt habe, ist, dass diesen Veränderungen in der Arbeitswelt vor allem zwei Dinge zugrunde liegen, nämlich einmal ein Prozess, den ich Computerisierung nenne und einmal, dass diese Computerisierung, oder das ist der zweite Faktor, vor allem neoliberal gemanagt wird. Das heißt, die Prekarisierung betrifft ja eben tatsächlich nicht nur die vermeintlich Selbstständigen oder Scheinselbstständigen, sondern da gibt es ja noch ganz viele andere Formen wie Minijobber, eben befristete Arbeitsverhältnisse, den Niedriglohnsektor und so weiter und so fort. Aber erstmal zur Computerisierung, die dazu auch beigetragen hat. Also wir haben halt eine rasante Technikentwicklung ab den 70er Jahren und meine These ist halt, dass sozusagen die Software die Maschine als sozusagen dominantes, dominantes Arbeitsmittel abgelöst hat was jetzt nicht heißt, dass die Maschinen alle verschwunden sind, augenscheinlich sind sie das nicht, sondern dass sie sich äh, zum einen selbst transformiert haben in Form von NC oder CNC-Maschinen, sodass äh, also die Leute vor allem an den Maschinen inzwischen programmieren und nicht mehr da stehen und irgendwelche Handbewegungen vollführen. Ähm, das ist eine Sache und das kann man an verschiedenen Sachen zeigen, nämlich einmal, dass sich die betriebliche Gesamtarbeit äh, verändert hat, also es gibt zum Beispiel so renommierte Industriesoziologen wie Hirsch Kreinsen. Vielleicht kennt den ein oder andere, der sagt, dass sozusagen die Maschinenbaubranche seine Schlüsselrolle, die diese Branche innehatte, inzwischen an die Informations- und Kommunikationstechnologie abgegeben hat, die zumindest was die Wertschöpfung anbetrifft seit 2005 auch an erster Stelle steht, also noch vor der vor dem Maschinenbau, vor der Automobilindustrie und anderen Industriezweigen und dass dort eben vor allen Dingen Software, also Software und IT-Services die größte Nachfrage haben. Was natürlich damit einhergeht, ist, durch diese Form der Automation und Computerisierung ist natürlich eine unheimliche Menge an Arbeit freigesetzt worden und diese Arbeit oder beziehungsweise aufgrund dessen haben wir eben auch seit den 70er Jahren eine unglaubliche Zunahme an Angestellten, also einerseits in hochqualifizierten Bereichen, also ich hatte schon erwähnt, die Leute, die jetzt sozusagen die CNC-Maschinen programmieren, aber auch in der Disposition, in der Verwaltung, sowie in der Forschung und Entwicklung, also diese Bereiche haben gegenüber der Fertigung eine unheimliche Bedeutung erlangt. Zudem haben dann eben, also durch Computeranwendungen, die Bedeutung auch von Büros generell zugenommen gegenüber den Fertigungsbereichen. Also es ist wohl so, dass in Europa inzwischen über die, also über 50 Prozent der Arbeitsplätze mit einem Computer ausgestattet sind. In Deutschland sind es wohl zwei Drittel der Arbeitsplätze und dann gibt es natürlich noch so bestimmte Indizien, die vielleicht darauf hinweisen, wie beispielsweise so kürzlich verkündete, im letzten Monat verkündete Unternehmensstrategien wie vom von HP, also als größter Computerbauer weltweit, die jetzt irgendwie ihre PC-Sparte eindämpfen wollen und dafür sich eben auf Software konzentrieren. Und äh, diese Erkenntnis hat natürlich jetzt auch schon Auswirkungen auf die unmittelbare Politik, meinetwegen auch in Berlin-Brandenburg. Dafür gibt es dann so Beispiele, dass ich erst kürzlich in der Berliner Zeitung der VME-Chef äh, Geäußert hat, also das ist der Verband für die metall in Berlin-Brandenburg, angesichts der fehlenden Auszubildenden, der sagt: Zitat, von vielen Berufen herrscht einfach ein falsches Bild. Ein Zerspannungsmechaniker ist heute fast schon ein halber Programmierer, das weiß nur niemand. Also es geht sozusagen darum, nicht nur vermehrt in Aus- und Weiterbildung investieren zu müssen, weil eben die Qualifikationen auch mit diesen Veränderungen zugenommen haben sondern dass es auch darum geht, in was man eigentlich das Geld steckt. Also wie sozusagen die Aus- und Weiterbildung ausgerichtet sein muss, aufgrund der Veränderungen, die sich in der Arbeitswelt vollziehen. So, was ich sozusagen vielleicht noch kurz sagen möchte ist, Einerseits, also aufgrund dieser gestiegenen Anforderungen und aufgrund der Technisierung, sodass körperliche, aber auch zunehmend geistige Routine-Tätigkeiten jetzt automatisiert sind, nimmt eben die Anforderung an Kreativität zu. Also alle sollen kreativ sein, auch in den ganz normalen Bereichen, in der Automobilbranche und sonst da wo. Innovation ist das Zauberwort, und dafür gibt es eben bestimmte Voraussetzungen, wie man das produktiv bewerkstelligt. Eine Anforderung habe ich schon genannt, ist eben diese ähm, Art der Kreativität, die natürlich einerseits eine bestimmte ähm, Qualifikation benötigt, also die Qualifikationszeiten werden immer länger, das werden halt vermehrt Fach- und Hochschulabsolventen eingestellt in den Unternehmen, ähm, aber auch die praktische Ausbildungszeit wird immer länger, wenn die Leute irgendwie frisch von der Uni in den Betrieb kommen oder in das Unternehmen, dann haben die meisten noch bis zu fünf Jahren praktische Einarbeitungszeit, die sich genügend spezialisiert haben für ihr, Auf-, also für ihr Aufgabengebiet und sie müssen sich permanent weiterbilden, weil sich die Technik natürlich auch entwickelt und sie müssen halt sozusagen immer in der Lage sein, dem nachzukommen. Also das zum einen, zum anderen, weil es ja irgendwie die Konferenznetz für alle ist, aufgrund von Internet und Intranet hat sich eben auch die Form der Kooperation verändert, Sie kann nämlich jetzt global vollführt werden, beziehungsweise unternehmensübergreifend. Das zeigt sich ansatzweise schon so in transnationalen Produktionsnetzwerken oder in unternehmensübergreifenden Kooperation, aber auch an ganz neuen Kooperationsformen, wie es zum Beispiel bei der freien oder offenen Software-Community üblich ist. Und damit verbindet sich dann eben auch eine andere Art von Arbeitsteilung. Also das ist sozusagen die Kehrseite von dieser komplexen Kooperation, dass die Leute, wie ich es schon erwähnt habe, bei den äh, Ausbildungssachen, dass die sich vermehrt auf bestimmte Sachen spezialisieren müssen, dass sie spezielle Kompetenzen haben und in gewisser Weise auch deswegen immer unentbehrlicher werden für die Unternehmen bzw. für die Gesellschaft als Ganzes. Ähm Sie müssen eben dadurch auch vermehrt Verantwortung übernehmen, sind sozusagen aber auch dadurch ausgebildet bestimmte Formen der Selbstorganisation schon zu praktizieren und das zeigt sich auch an bestimmten Beispielen, dass zum Beispiel Entwickler von sich aus selbst ihre Projekterfahrung evaluieren, ohne dass sie irgendwie von der Unternehmensleitung dazu aufgefordert werden und so weiter und so fort. Und das nenne ich eben, das fasse ich eben auch dann unter diesem Trend der Individualisierung, das war halt auch ein Stichpunkt äh, von dem Panel, also damit ist sozusagen nicht gemeint, äh, diese vermeintliche Vereinzelung ähm, durch, also der Angestellten wie auch Scheinselbstständigen, die jetzt eben nicht mehr unmittelbar in der Fabrik miteinander kooperieren, sondern es gibt jetzt eben andere Formen der Kooperation, die durch das Netz äh, möglich werden. Genau. Hm. Was wollte ich danach sagen? <lacht> Also auf die Form der Prekarisierung will ich jetzt vielleicht nicht äh, nochmal vermehrt eingehen. Ähm, ich will, was ich jetzt vorgestellt habe, ist sozusagen, wie sich die Arbeitsanforderungen ändern, aber Fakt ist natürlich, dass das nicht konsequent umgesetzt wird. Ähm, also sozusagen die Form, wie das versucht wird ähm, umzusetzen, ist die ähm, berühmt-berüchtigte Matrix-Projektorganisation. Also den ganzen Anforderungen ist ja gemeinsam, dass man den äh, Arbeiten und Kreativen mehr Autonomie zugestehen muss, weil irgendwie lässt sich Kreativität von oben halt schlecht anordnen. Also versucht man halt so eine Kreuzung zwischen, wir behalten zwar die Hierarchie bei, aber innerhalb der Hierarchie äh, siedeln wir Projekte an, wo die Leute halt zumindest bis zum gewissen Maß ähm, selbstständig und ähm, kreativ arbeiten können. Dadurch, dass sie das aber natürlich nicht konsequentermaßen äh, durchführen also oder nicht die Möglichkeit dazu haben, ergeben sich eine Reihe von Widersprüchen und das zeigt sich eben zum Beispiel auch ganz konkret daran, dass die Unternehmen, man könnte sagen Produktivitätsprobleme haben, also dass aufgrund von Konkurrenz und verschiedenen Problemen es dazu kommt, dass die ihre Projekte nicht in der Zeit, die sie sich vorgenommen haben, einhalten können, dass sie ihr Budget überschreiten und so weiter und so fort. Also da habe ich sozusagen selber Beispiele in meinen Untersuchungen gefunden. Es gibt aber auch ganz berühmte Beispiele wie bei Airbus und wie auch immer, wo es einfach krasse Koordinationsprobleme gibt, eben aufgrund bestimmter Mechanismen. Also dadurch, dass eben Hierarchie beibehalten wird und Konkurrenz sich auch verschärft hat. Und diese Konkurrenz, die jetzt eben auch weltweit oder fast weltweit etabliert wird, findet sich eben auch auf dem Arbeitsmarkt wieder und dadurch ist es eben auch möglich, dass sich so eine bestimmte Art von Prekarisierung durchsetzen konnte. Also dass, sich, dass die Löhne gesenkt werden und so weiter, hat ja eben viel mit Drohungen von Standortverlagerungen oder tatsächlichen Verlagerungen von Produktionsprozessen zu tun. Und wenn es sozusagen nicht angemessene Strategien gibt, also auch auf Gewerkschaftsseite, nämlich eine internationale oder transnationale Politik auch entgegenzusetzen, beziehungsweise auch die eigenen Organisationen, also sei es Gewerkschaften oder andere politische dass die selbst eben auch oft ein Demokratiedefizit haben, also dass die Leute eben auch aufgrund ihrer gestiegenen Kompetenzen natürlich vermehrt mitreden und mitbestimmen wollen und dass man das in den eigenen Interessenvertretungen auch berücksichtigen muss. Gut, vielleicht erst mal soweit, dann nutze ich das gleich aus, um Fragen zu stellen an die anderen, darf ich das? <lacht> also sozusagen vielleicht noch etwas zu den politischen Maßnahmen, also es gibt natürlich diese Maßnahmen von Gewerkschaftsseite, wir brauchen Mindestlohn. Das ist natürlich total wichtig und essentiell und natürlich auf jeden Fall zu unterstützen, aber was ich eben meine mit dem was ich ausführe ist, dass ich es noch wichtiger oder ebenso wichtig finde, dass eben eine verstärkte Partizipation und Beteiligung der Leute stattfindet. Also sei es eben in Initiativen, wie Freischreiber oder wie auch immer, wo sich das äußert, dass man eben selbst organisiert versucht, seine Interessen zu vertreten, aber auch auf Gewerkschaftsseite, da gibt es so ein paar progressive Sachen, wie eben gute Arbeit, wo eben vermehrt die Sicht der Beschäftigten auch berücksichtigt wird oder sozusagen der Ansatzpunkt für gewerkschaftliche Arbeit ist, ob es Organizing-Kampagnen sind oder Connex AV bei Verdi, die sich eben auch auf neue Beschäftigtengruppen stürzen beziehungsweise zur Kenntnis nehmen, was eigentlich deren Arbeitsrealität ist. Was mich jetzt zum Beispiel bei Katrin äh, interessieren würde, ist, was ich zum Beispiel ähm, immer noch eine wichtige Sache finde, ist, das neben eben dieser Verteidigung von Rechten oder Schutzrechte zu etablieren, also ihr kämpft ja um höhere Honorare, wie ich das mitbekommen habe, und eben eine wichtige Sache ist eben auch das Recht, auf das eigene geistige Produkt und dass man sozusagen nicht angewiesen ist wegen Knebelverträgen, äh, die einigen, eigenen Sachen billig, so billig wie möglich abzugeben. Ob es daneben eben auch noch äh, bei euch Initiativen gibt, das Netz eben für neue Kooperationsformen in der alltäglichen Arbeit zu nutzen. Also ob ihr sozusagen die technischen Möglichkeiten nutzt, um sozusagen eine andere Form der Recherche oder Kooperation zwischen euch zu etablieren, die eben ähm, auch zukunftsweisend sind in gewisser Weise und über vielleicht traditionelle und üblicherweise Formen der Kooperation in den, in den Redaktionen hinausweist. Also ich habe halt ähm, auf der Website beispielsweise gefunden bei euch, dass es so ein Social Networking zwischen den Freischreibern gibt, ob vielleicht sowas ein Ansatz sein könnte, beziehungsweise wie, inwiefern es genutzt wird. Und dann habe ich noch eine Frage an Harald. Nämlich, es gab ja äh, 2009 mal so eine Initiative für Open Source. Also für mich ist in gewisser Weise ja freie und offene Softwareproduktion eine wegweisende Form äh, der, der Arbeitszusammenarbeit. Also die vernachlässigen zum Teil zwar ihre Arbeitsverhältnisse, in denen sie stecken, aber was ja sozusagen progressiv ist, dass die... Ähm es schaffen, erfolgreich Produkte herzustellen und sozusagen die Medien dafür optimal zu nutzen. Und 2009 gab es so eine Initiative, also auch von TBS Innovation, die, die Innovation Agentur, die haben damals mal so eine Bestandsaufnahme gemacht, inwiefern Berlin dazu geeignet ist, so ein Cluster zu bilden, wie es zum Beispiel in München gibt, in Nürnberg und in Stuttgart, glaube ich, um Open Source Software zu unterstützen. Also was sich da inzwischen getan hat und ähm, was ihr da gedenkt zu tun Also wir haben als, als Social Networking natürlich Regionalgruppen, die, die auch neu aufgebaut werden ähm, mit, mit Stammtischen äh, und alledem. Es ist aber, denke ich, trotzdem immer noch so, dass ein großer Teil der Mitglieder eben ähm, Kunden hat, die er bedient. Es gibt ähm, sicher Leute, die in, in, innerhalb der Freischreiber auch in eigenen Büros äh, zum Beispiel Gemeinschaftsarbeit machen, das gibt es auch. Und wir sehen natürlich, ähm, würde ich sagen, unsere Arbeit vor allem darin, ähm, ja eine Organisation ähm, einer Arbeit auf Augenhöhe mit Redakteuren ähm, sichtbar zu machen ähm, und äh, vor, allem, vor allen Dingen zu, zu verbessern. Also ähm, was wir im Moment machen, ist... Ähm, eine, eine neue Aktion, wir hatten ja ähm, angefangen mit einer, einer Leserreise ähm, mit äh, freien Journalisten, die, die in verschiedenen Städten Lesungen machen. Ähm, wir hatten schon eine Aktion, in der wir aufmerksam gemacht haben, ähm, darauf, was passieren würde, wenn ein Heft ohne Freie entstehen würde. Das hieß, ohne Freie fehlt was. Da haben wir anhand verschiedener Magazine einfach die weißen Flächen gezeigt, die sonst von freien gefüllt worden wären. Und wir haben jetzt einen eigenen Code of Conduct aufgestellt, in dem wir unsere Forderungen an die Redaktionen aufgeführt haben, was wir, die wir gerne von den Redaktionen bestätigt bekommen möchten, wenn wir einen Auftrag annehmen. Und wir werden dieses Jahr einen, einen Preis verleihen, einen für die fieseste und einen für die netteste Redaktion Deutschlands. Und ähm, ich glaube, das ist neben verschiedenen Kooperationsformen, ähm, die man sicher auch diskutiert und diskutieren kann, ähm, schon eine un unserer wesentlichen Aufgaben, denn ähm, ich denke, bevor, bevor man... Ähm, man muss erstmal, glaube ich, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir gemeinsam an etwas arbeiten können, um solche, um eine Basis dafür zu schaffen, dass man über solche Kooperationsformen oder neue Arbeitsformen auch nachdenken kann. Also das Bewusstsein, dass man eben kein Einzelkämpfer ist, der nur sich in Konkurrenz zu anderen sieht und äh, sich selber gezwungen sieht, irgendwie entweder noch billiger zu sein oder schneller oder, ähm, ähm, ja... Ähm, das, das würde ich für, für, sehr, für sehr wesentlich halten, glaube ich. Ah, die Frage Open Source und Clusterbildung als unterstützende Maßnahme des Senats hier in Berlin. Also Open Source ist äh, im Rahmen unserer Clusterstrategie, was IT angeht, ein wichtiges Handlungsfeld. Äh, wir äh, haben in meiner Verwaltung vollständig auf Open Source umgestellt, und hoffen damit auch den Anstoß für andere Verwaltungen zu geben. Wir sind auch eng in der Kooperation mit unserem landeseigenen IT-Dienstleister, dem ITDZ, die das mit unterstützen. Und Open Source ist auch Bestandteil in der IT-Strategie des Landes. Unser Chief Information Officer bei der Innenverwaltung der Staatssekretär Freise der dort die Federführung hat, ist Bestandteil Open Source dieser Strategie, was die öffentliche Verwaltung angeht. Gleichzeitig haben wir im Rahmen des Clusters die Akteure, die in Berlin am Thema Open Source arbeiten, miteinander vernetzt und wollen das, wie gesagt, weiter voranbringen. Ich bin auch ganz froh, dass sich der Linux-Tag entschieden hat, regelmäßig in Berlin hier zu tagen. Das, glaube ich, gibt auch nochmal einen zusätzlichen Beitrag, die Open Source-Szene. Hier zu vernetzen und äh, Kooperationen noch weiter zu entwickeln, als das gegenwärtig der Fall ist. Ich würde mir wünschen, ähm, dass das Thema Open Source in der öffentlichen Verwaltung mit etwas mehr Treib stattfindet, als es gegenwärtig noch der Fall ist. Aber die Microsoft-Anwender äh, haben ein hohes Beharrungsvermögen, muss man dazu sagen. Okay, soweit ist mal die Position von hier vorne. Wir dürfen nicht vergessen, die. Diskussion auch zu führen, und zwar nicht nur hier vorne am Tisch. Eine Erkenntnis zumindest aus den Statements, die Sie jetzt schon gehört haben. Wenn wir über digitalisierte Arbeit sprechen, sprechen wir nicht nur über die Frage, wie wird sie denn vergütet, sondern wir müssen unter Umständen auch weiterdenken und sagen, was hat das mit sozialer Sicherung zu tun. Ein Punkt ist der, wie richte ich mich eigentlich darauf ein, Zeiten der Qualifizierung, der notwendigen Qualifizierung auch mit einzubeziehen. Das ist zumindest jetzt schon ein Punkt, der unter dieser Überschrift des Panels so noch nicht aufgenommen worden ist. Aber nochmal ein wichtiger Hinweis für, die, für den weiteren Umgang mit dieser Frage. Ich bitte um Statements, um Fragen jetzt aus dem Publikum und bitte auch darum, das Mikrofon zur Hand zu nehmen, damit das dann auch auf, den, auf dem Stream mit aufgezeichnet wird. Okay. Also es soll an. Ja gut, ähm, sonst bevor ich meine eigene Stelle. Ja, Tobias Schulze, äh, Fraktionsreferent der Bundestagsfraktion. Ähm, mich interessiert ein bisschen das Zusammenspiel sozusagen äh, von... Den neuen Interessenvertretungen wie Freischreiber und den Gewerkschaften sozusagen. Also, wo sind da, wo sind da echte Schnittmengen? Wo gibt es Zusammenarbeit? Also, beispielsweise beim Urheberrecht könnte ich mir vorstellen, dass man ja da durchaus sich eher ein bisschen zopft oder wo sind sozusagen die Möglichkeiten zu kooperieren? Und die, vielleicht in dem Zusammenhang, wie geht man sozusagen mit den eigenen Arbeitsergebnissen um? Also, gibt es da bei Freischreiber zum Beispiel ein anderes Verständnis? als in klassischen Gewerkschaften, wo man sagt, man ist Teil einer größeren Organisation, eines größeren Unternehmens und so weiter, ist eben eher im Arbeitnehmermodus, sage ich mal, oder eben bei den sozusagen neuen Selbstständigen, die dann eher sagen, das ist mein Ding, das ist mein Produkt, mein Arbeitsprodukt, das, da möchte ich die eigene Verfügung drüber behalten und bin eben nicht Teil eines sozusagen großen Ganzen. Also gibt es da ein ähnliches Verständnis oder gibt es da unterschiedliche Arbeitsverständnisse, also auch jetzt aus der Gründung von Freischreiber heraus zum Beispiel. Also aus meiner Erfahrung als Festfreie damals noch, fand ich es damals sehr schwierig, bei, ist aber auch ein paar Jahre her, bei Gewerkschaften Gehör zu finden. Denn als die Krise so in die Vollen ging, haben, glaube ich, die Gewerkschaften, die dieses ja die die neue Klientengruppe der prekär freien ähm, mit mit Verzögerung wahrgenommen also ich meiner Erfahrung nach war das so für uns prekär Beschäftigten damals die wir irgendwie ähm, jetzt nicht auf irgendeiner Liste standen wo es irgendwelche Familienpunkte oder sonst was gibt kann, kann der Betriebsrat für uns relativ wenig machen das ist jetzt meine meine persönliche Erfahrung es gibt sicher Schnittmengen aber ähm, also was jetzt was beispielsweise die Honorarverhandlungen ähm, und Tarifverhandlungen angeht, stehen wir natürlich auf einer doch ganz anderen Seite, weil wir, es uns nicht einzig darum geht, äh, den, die Honorare um ein paar Prozentpunkte zu erhöhen, sondern wir haben die grundsätzliche Forderung, dass unsere Arbeit bezahlt wird nach dem Aufwand der Recherche und nach der Zeit, die wir darin investieren. Und das ist schon mal eine ganz andere Sache als ein Redakteur, bei dem der Zeitaufwand und der Rechercheaufwand einfach im Gehalt mit drin ist, glaube ich. Und da ist es schwierig, einzig und allein auf solchen Sachen zu beharren, wie Vergütungsregeln, die wir im Übrigen auch ablehnen, weil man davon als freier Journalist einfach nicht leben kann und die aber trotzdem auch von den wenigsten überhaupt nur bezahlt wird. Das, da unterscheiden wir uns natürlich schon. Das, das würde ich schon sagen und ähm, bei uns sind es noch ganz andere Dinge, die eine Rolle spielen, die jetzt für Festangestellte, die von Gewerkschaften vertreten sind, eine Rolle spielen, wie beispielsweise ähm, man gibt einen Text ab und der bleibt dann für ein halbes Jahr im Stehsatz liegen und man kriegt erst ein halbes Jahr später das Geld ähm, und dann bleibt er noch zwei Monate länger liegen und dann kriegt man nach, äh, nach einer geraumen Zeit irgendwie einen Anruf und sagt, man soll die Geschichte aktualisieren und kriegt aber nicht mehr Honorar dafür. Das sind alles, ähm, das sind alles Dinge, die nur freie Journalisten betreffen, wo es für Gewerkschaften, in dem, den klassischen Gewerkschaften, die die Dienstleister der Redakteure sind, glaube ich, schon so ein bisschen schwieriger macht. Deswegen gibt es äh, über die Schnittmenge hinaus, dass es natürlich die Arbeit grundsätzlich, die journalistische, besser bezahlt wird und dass Qualitätsjournalismus besser bezahlt werden muss, weil Qualitätsjournalismus bedeutet viel Arbeit. Ähm, ist es trotzdem für Freie nochmal mal? glaube ich, anders als für angestellte Redakteure, die sicher auch weniger Zeit haben, weil es ja immer weniger Redakteure werden und die viele Arbeit auf immer weniger verteilt wird. Aber ich glaube, das sind einfach ähm, das Freie, darüber hinaus noch ganz andere ähm, sowieso Sorgen, <lacht> aber auch äh, Interessen haben, die sie durchsetzen müssen, wie zum Beispiel... Ähm, dass man einer Redaktion ein Thema anbietet und die Redaktion lehnt es ab und ähm, zwei Monate später erscheint genau diese Geschichte aber von einem anderen Autoren oder von einem Redakteur. Auch das gibt es. Ähm, da ist, das ist jetzt zum Beispiel eigentlich eher weniger für, vermutlich ein, ein, ein Thema für, für bisher gewesen für Gewerkschaften. Das sind zum Beispiel alles Dinge, die in unserem Code of Conduct stehen, den wir gerne bestätigt bekommen möchten von den Redaktionen, wenn sie mit uns arbeiten möchten. Deswegen, ähm, ja, es ist, es ist nicht nur das Honorar alleine, sondern an dem Honorar hängen eben noch ganz andere Dinge dran und, und zentral, würde ich sagen, ist es auch... Ähm die, die die Wertschätzung der Arbeit äh, ist ja auch die Bezahlung. Ähm, es ist aber nicht nur die Wertschätzung, sondern tatsächlich äh, Qualitätsjournalismus, wenn man ihn als Freie liefern möchte und das kann man als Freier auch und vielleicht sogar noch besser als, als Redakteur, weil man sich dafür entschieden hat, frei zu arbeiten und sich vielleicht auch spezialisiert hat, sehr viel mehr, als das ein Redakteur kann und ähm, tatsächlich auch sehr unabhängig arbeitet. Das ist ja auch ein sehr großer Vorteil, wenn man frei arbeitet, dass man nicht einer Redaktion und einer Redaktionslinie verpflichtet ist, sondern sich selbst und dem, was man schreiben möchte, das hat ja einen großen Vorteil und idealerweise, ähm, oder was heißt idealerweise, so soll es natürlich äh, absolut sein, ähm, wählt man als Redakteur ähm, einen freien Autor nicht deswegen, weil er billiger ist, <lacht> ähm, sondern deswegen, weil er etwas besonders gut kann oder sich mit einem Thema besonders gut auskennt oder weil, weil er bestimmte Dinge besonders gut schreiben kann, besser als ein anderer. Und, ähm, das, ähm, das sind alles Dinge, die, die bezahlt werden müssen über ein Zeilenhonorar hinaus. Denn es kann sein, dass man für einen 150-Zeilen-Text ähm, drei Wochen recherchiert. Es kann aber auch sein, dass man für, einen, ähm, für eine ganze Seite oder für zwei Seiten vielleicht nur drei Tage recherchieren muss. Und ähm, da hat man dann nichts davon, wenn der Zeilenpreis erhöht wird oder der Seitenpreis. mich mal selbst. Ich, aus, den, aus den Statements haben sich für mich jetzt auch zwei Fragen ergeben. Einmal an, an Katrin. Ich aus einem Gespräch mit einer sehr engagierten Frau bei Connex AV hatte ich mal mitgenommen, dass eine Hürde sozusagen für Connex ist, Leute auch dazu zu animieren, sich zu engagieren, Ihnen sozusagen Perspektiven dafür aufzuzeigen, ähm, äh, was ähm, dieses sich zusammen ähm, äh, zu organisieren, was ich sagen also wo sie überhaupt irgendwie dann wirken können. Das stelle ich mir jetzt für einen für Verband, der wirklich sozusagen jetzt von Gewerkschaften einfach ganz abgekoppelt ist, nochmal schwieriger vor. Deswegen nochmal ein bisschen Rückfrage, also wo, wo versucht ihr denn eigentlich eure Position anzubringen? Also du hast gesagt, große öffentliche Aktionen werden gemacht. Ich vermute, ihr sozusagen seid aber trotzdem in dem konventionellen, in der konventionellen Gemengelage mit Tarifpartnern und so weiter in Form auch dabei. Da hätte ich mal, also einfach nur vom Gefühl her, die Rückfrage, ähm, wo ihr sozusagen da wirkt. Und ähm, die äh, zweite Frage an ähm, Nadine, ähm, in der äh, Diskussion um die Kreativwirtschaft äh, gibt es häufig diese These, äh, dass das Arbeitsverhältnisse sind, die F Arbeitsverhältnisse der Zukunft äh, seien. Also insbesondere, was die Frage der flexibilisierten Arbeitsverhältnisse angeht, der präkarisierten Arbeitsverhältnisse, dass das so sein könne. Also das wird sozusagen häufig so als auch ein Stück weit ähm, äh, äh, auch als äh, mit so einem politischen Impetus irgendwie äh, behauptet, ähm, wobei sozusagen äh, meistens die Debatte eigentlich darum geht, dass äh, ja einfach da Unternehmen die Möglichkeit gegeben wird, äh, durch fallenlassen von äh, vielen äh, Schutzregelungen äh, zu flexibilisieren, dann tun sie das einfach ähm, äh, und das geht sozusagen aus der Industrie noch irgendwie besser es ist aus, aus sozusagen aus dem was du geschildert hast, dass es äh, durch ähm, ähm, ähm, aufgrund der Tatsache, dass einfach äh, kreatives Arbeiten in der Autonomie äh, erfordert und äh, ihr freiwillig nicht gegeben werden, scheint es da ja nochmal sozusagen neben so allgemeinen ökonomischen Argumenten äh, äh, sowas äh, ja auch ganz stark vielleicht zu geben äh, oder zu sein, äh, dass da einfach ein subjektiver Leidensdruck, der Leute dort beschäftigt sind, vielleicht irgendwie entsteht, die sich äh, ja auch deswegen dann ja auch äh, zu äh, freien irgendwie äh, werden und ähm, ähm, ja einfach sozusagen irgendwie ein systemisches Problem. Also aus, deinen, aus, aus deiner Beschäftigung heraus, ähm, ist es das so, dass ähm, das zunehmen des kreativen Arbeitens ähm, bedeuten kann, dass wir tatsächlich einfach immer mehr ähm, ja, flexibilisierte, prekäre Arbeitsverhältnisse bekommen? Also es ähm, betrifft, ich denke, unsere Arbeit betrifft nicht nur die freien Journalisten selbst, äh, deren Interessen wir vertreten, sondern ich würde sehr, schon weitergehen und äh, sagen, ähm, es ist überall äh, in aller Munde ist das Wort Qualitätsjournalismus, den wollen wir natürlich auch verteidigen, weil wir zeigen wollen, wie ich es vorhin schon auch gesagt habe, ähm, Qualitätsjournalismus kostet Geld man muss irgendwo hinfahren, man muss recherchieren, man kann nicht einfach alles zusammen googlen. Wenn diese Arbeit nicht mehr bezahlt wird, ähm, dann ist es entweder so, dass sich das nur Menschen leisten können oder dass es nur noch einen journalistischen Nachwuchs geben wird, der wohlhabende Eltern hat, weil er ähm, ohne die Unterstützung seiner Eltern diesen Beruf gar nicht mehr ähm, ähm, ergreifen könnte und das wäre sehr verheerend, wenn nur noch reiche äh, Journalismus machen würden, denn das wäre eine absolute Spaltung und ähm, ich würde auch sagen, dass es eine Entwicklung dahingehend bereits gibt ähm, und das würde bedeuten, dass ähm, ja, ein, ein, eine ganze Gruppe von Menschen auch einfach nicht mehr vertreten wird. Das ist auch eine, eine Folge, ähm, die nicht zu unterschätzen ist, wenn Informationen, wenn Arbeit, ähm, die Arbeit, diese Informationen zu beschaffen, aus erster Hand zu beschaffen, wirklich zu recherchieren, ähm, nicht mehr bezahlt wird. Ähm, das ist etwas, was wir mit unseren ähm, Aktionen, worauf wir auch aufmerksam machen wollen. Wir hatten auch einen Zukunftskongress, machst du selbst, ähm, wo wir übrigens auch andere Arbeitsformen ähm, diskutiert haben ähm, und deswegen denke ich, dass es über die, darüber hinaus geht, einfach nur die, die Rechte von Freien zu vertreten und äh, die Rechte von Freien ähm, einzufordern. Ähm es ist natürlich immer schwierig, wenn man selber so in der Mediensache drinsteckt, zu, zu, zu beurteilen, wie das Leser wahrnehmen. Aber eben durch diese Ohne Freie fehlt was, äh, zu zeigen, guck mal, das machen alle freie Journalisten und wenn die nicht mehr bezahlt werden, dann sind die Seiten halt leer. Ähm, das richtet sich natürlich auch an, an, den, an den Konsument der Medien. Ähm, das, wäre, das ist natürlich sehr wichtig und ich, ich hoffe sehr, dass jetzt unsere, unsere neue Aktion, also der Himmel-und-Hölle-Preis, Himmel den wir vergeben werden, ähm, ja, große Aufmerksamkeit erregt. Das ist eigentlich ein, ein Beruf, der, den sehr viele ergreifen wollen, ähm, der wahnsinnig wichtig ist für, für Demokratie und ähm, äh, für die Gesellschaft, derart ähm, schlecht <lacht> bezahlt wird bzw. Ähm, derart ähm, ja, im Wert degradiert wird. Ähm, das sollte auch den Lesern der Zeitungen bewusst werden. Und die haben ja durch die Krise ähm, ja zumindest schon gesehen, was passiert, ähm, wenn, wenn Blätter sterben, wenn Blätter zusammengelegt werden, wenn in drei Zeitungen das Gleiche steht, wenn im Mantel irgendwie nur noch DPA-Berichte stehen. Das kriegt man ja diffus mit, auch wenn man sich jetzt nicht ganz explizit mit Medien beschäftigt. Und das ist durchaus auch etwas, ähm, was wir erreichen wollen, ähm, das auf eine, ja, auf, auf eine größere Ebene ähm, zu bringen und zu zeigen, was, ähm, was das eigentlich, was Qualitätsjournalismus heißt, für wen der gemacht ist und warum er einfach wichtig ist und warum er Geld kostet. So, also was man erstmal sagen kann, jedenfalls nach Süddeutscher Zeitung, ist, dass ähm, man schon feststellen kann, dass in der Kreativbranche der Anteil Alleinselbstständiger höher ist als in der Gesamtwirtschaft. Also hier wird es angegeben, in der Kreativwirtschaft mit 23 Prozent, in der Gesamtwirtschaft 11 Prozent. Die Zahlen müsste man bestimmt überprüfen. Was Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse generell betrifft, ähm, ist es so, dass es leider de facto tatsächlich ein Trend ist, der zunimmt. Also wir haben jetzt inzwischen eine Million Leiharbeiter, ein Viertel der Beschäftigten, die in Niedriglohn arbeiten. Aber ich würde nicht sagen, dass das wirklich zukunftsweisend ist oder zukunftsweisend sein sollte oder dass sozusagen solche Art der Arbeitsverhältnisse Kreativität befördern. Ich würde eher sagen, nein. Ich glaube auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass viele der Leute, die jetzt selbstständig schreiben, äh, schon lieber eine feste Anstellung in einer Redaktion hätten. Also dass das ja irgendwie auch zwangsweise so kam, dass viele der Redakteure auf die Straße gesetzt wurden und sich dann als Freiwillige durchschlagen müssen. Also ich würde nicht sagen, das ist zukunftsweisend. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist zukunftsweisend? Ist es zukunftsweisend, in einem Unternehmen zu arbeiten? Da kommt es eben drauf an. Also ich habe ja versucht vorhin darzustellen, dass man versucht, dieser, dieser, diesem Zwang zur Kreativität vermehrt nachzukommen, indem man irgendwie auch... Ähm, autonome ähm, Arbeitsformen zulässt innerhalb der Unternehmen. Dafür ist ja immer Google so das Paradebeispiel, die zumindest noch bis vor ein paar Jahren Fünftel der Arbeitszeit ihren Entwicklern überlassen haben. In der Zeit konnten sie machen, was sie wollen, also in Anführungsstrichen. Sie sollten sich natürlich was Neues, Innovatives überlegen in der Zeit. Ähm, und da ist auch die Frage, inwiefern es zukunftsweisend ist. Aber ich kann definitiv sagen, dass Präkarisierung es nicht ist und dass es auf jeden Fall mit einer Schwächung natürlich zu tun hat, im Sinne von, dass man Sozial- oder Sicherungsschutzgesetze nicht durchsetzen kann. Also ich würde da auch Harald widersprechen. Vorhin hat er mal so ein bisschen gesagt, aber es war vielleicht, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, so ungefähr, diese Art der Arbeit würde sich mit einer Sozialversicherung oder mit normalen Sozialversicherungen. Mit so normal sozialversichert, normal Arbeitsverhältnissen nicht vertragen. Also, ich glaube nicht unbedingt, dass es so ist. Also, ich glaube, selbst Freie, äh, die zwar irgendwie in ihre Arbeit vielleicht ähm, etwas selbstständiger einteilen müssen und ähm, ihren Arbeitsablauf viel selbstbestimmter gestalten, ähm, haben letztendlich auch nicht mehr als die Kapazität, vielleicht mehr als acht Stunden pro Tag zu arbeiten. Also zumindest wird festgestellt, dass bei Softwareentwicklern, es gibt ja die Protagonisten agiler Softwaremethoden, also progressiver Methoden, die sagen, ja das nutzt uns nichts, wenn irgendwie ein Entwickler pro Woche 60, 70 Stunden arbeitet, irgendwann werden die müder und äh, programmieren mehr Fehler rein und das ist äh, teurer, die dann später zu finden. Also das ist nicht wirklich produktiv, äh, das ist nicht wirklich produktiv und das äh, kann man eben auch in anderen Arbeitszweigen feststellen, dass mit Zunahme der Arbeitszeit äh, die Leute immer unproduktiver werden. Also da gibt es auch eine gewisse Grenze, innerhalb der irgendwie Arbeitszeit gestaltet und geplant werden kann. Von mir nochmal eine Frage an alle drei, vielleicht auch ein Stück als Abschlussstatement, wenn keine weiteren Fragen jetzt aus dem Publikum kommen. Doch eine Frage. Ähm ich stelle meine Frage trotzdem eben schon jetzt, damit das gleich mit aufgenommen werden kann, weil wir dann unserem Versprechen auch dann nachkommen wollen und rechtzeitig hier die Runde beschließen wollen. Für mich war nochmal wichtig zu erfahren, dass es eben dieser, diesen Trend zu mehr Selbstständigkeit gibt, unabhängig davon, ob, sie, ob man frei-frei ist, wie du das ja auch für dich auch behauptest, oder ob die mehr eine höhere Selbstständigkeit auch innerhalb eines abhängig Beschäftigtenverhältnisses auftaucht. Äh, welche Rolle spielt dabei auch äh, die neue Form von Arbeitsorganisation auf der Grundlage der Digitalisierung? Ist das ein neues Phänomen, eine neue Qualität? Äh, müssen wir uns auf völlig neue äh, Anforderungen uns einstellen? Ähm, oder ist es äh, immer schon so gewesen, nur im digitalen Zeitalter möglicherweise, was die Distribution anbetrifft, nochmal neu und anders zu sehen? Und das heißt natürlich auch äh, für reale Politik, äh, dass man auch ein Stück äh, ja, Szenario entwickeln muss, wohin entwickelt sich Arbeitsmarkt von morgen, wo hat da die Rolle von Digitalisierung einen ganz besonderen Stellenwert, der insbesondere auch beachtet werden muss in der politischen Ausgestaltung. Dann aber noch eine Wortmeldung, zwei, dann machen wir an der Stelle dann Schluss, euer Einverständnis vorausgesetzt. Vielen Dank. Julia Bonk von der Linken Sachsen. Es sind zwei Fragen und eine Bemerkung, vielleicht vorneweg. Ähm, die, die Frage, ob die Tendenz zur Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen besteht oder also ob das das Zukunftsmodell ist und der Trend, den wir ins Auge blicken müssen oder uns vergewärtigen, ist, äh, also ist mit Verweis auf Wandel der Arbeitswelt vielleicht das eine. Auf der anderen Seite stehen ja aber auch noch gesellschaftliche Prozesse, wo wir uns für Arbeitszeitverkürzungen und für die Anerkennung anderer Lebensbereiche auch politisch einsetzen können und wollen. Also das ist ja eine der, eine der zentralen Analysefolien, auch in unserem Leitantrag der Linken in der Diskussion, die da geführt werden soll, dass es eben eine, eine Gleichbehandlung, einen gleichen Stellenwert verschiedener Lebensbereiche geben soll, neben dem der Erwerbsarbeit, sodass sich neben diesem, eben diese so gesellschaftlich-politische Verteilungsfrage einfach parallel damit sehen würde, neben den Veränderungen in der Arbeitswelt als solche. Ich würde an, an dich, an Nadine, gerne auch noch die, die Frage in dem Bereich nochmal stellen. Und zwar Du hast ausgeführt, dass mit einer Computerisierung in der Arbeitswelt eine stärkere Softwarebasierung einhergeht, damit eine, höhere, also eine, eine, eine Erhöhung der Anforderungen und des Kreativitätsniveaus bei den, bei den Arbeiterinnen und Arbeitern und damit natürlich auch eine Veränderung von denen und dann auf die gemeinsame Arbeit orientiert, also auf veränderte Arbeitsformen und ist auch gefragt, ob das so, das so stattfindet bei den, bei den Selbstorganisationen. Was meinst du denn, was, ähm, was, das, was das ändert, diese neue Form von Gemeinschaftlichkeit bei größerer Individualität und Kreativität zu finden? Also was ist, in welche Richtung öffnet das eine Tür? Und an Harald Wolf würde ich gerne noch eine Frage zu der Oberheberrechtsfrage stellen, die du als Frage auch benannt hast, dass wir darüber nachdenken wollen und müssen, wie die Erzeugerinnen und Erzeuger von Kreativgütern stärker berücksichtigt werden vor den Verwerterinnen und Verwertern. Wir haben in Sachsen eine Umfrage gemacht bei Künstlerinnen und Künstlern, was Sie der Meinung sind, wie sich das Urheberrecht ändern müsste, das auch mit Ihnen ausgewertet. Interessant ist, dass vor allem rübergekommen ist, dass es eine Klarstellung geben muss des Rechtsstatus, auch wegen des rechtlichen Wirrwarrs für die Nutzerinnen im Internet. Und natürlich aber eben auch das Bedürfnis, dass ihre Leistungen weiterhin auch anerkannt werden sollen. Und wir haben es auch als Frage formuliert, wenn wir jetzt überlegen, einen Schritt weiter zu gehen, wie könnte man es denn regeln, dass wir ja da eigentlich dahin kommen müssten, in einer veränderten Fassung des Urheberrechts die rechte und Zeiten und so weiter zurückzustellen, ohne dabei die Ansprüche der Erzeugerinnen und Erzeuger komplett zu negieren, also, nein, also ohne sie zu negieren, also ohne sie zurückzustellen. Und der Schnitzer kam jetzt, oder kam jetzt rein und bei gleichzeitiger Förderung auch von so Open Source und Open äh, freien Zugangsmodellen, also ohne. Also bei gleichzeitiger, in Anerkennung der Güter und aber gleichzeitig auch ähm, diese Idee von freiem Bildungszugang zu fördern, zum Beispiel durch Open Source. Also dieses Verhältnis zu verändern, ist, ich glaube, wir müssen da in, in der Diskussion eben auch einen Schritt weiterkommen. Und als Frage könntest du dir auch vorstellen, dass wir diese Verschiebung von Verwertung zu Erzeugerinnen vornehmen oder gibt es da noch weitere Überlegungen, die ihr mit rausgenommen habt? Dankeschön. auch noch eine kurze letzte Frage an Harald Wolf. Also Berlin hat ja eine ziemlich Wirtschaftsstruktur, die stark auch auf kleine Unternehmen äh, abgestellt ist. Ähm, was äh, sozusagen sind denn die, ähm, schon die Maßnahmen, die schon gelaufen sind und auch die geplant sind, um gerade diese besonders kleinen Unternehmen, die sich ja auch als IT-Startups oder ähnliches in Berlin äh, gerade stark gründen, wie kann man die vernetzen und wie kann man die unterstützen von politischer Seite aus, dass sie sozusagen, dass dann wirklich so eine Basis da ist, auf der die weiter, weitermachen können und auch länger überleben. So, in welcher Reihenfolge? Ich möchte gleich auf deine Frage ähm, eingehen. Also ich nenne es immer... Ähm dass ich sozusagen, es ist nicht wirklich was Neues, was entstanden ist. Es hat sich nur verbreitet. Ne? Also es gab schon immer Leute, die auch kreativ tätig waren oder die in Forschung und Entwicklung tätig waren und so weiter. Es sind jetzt einfach nur viel mehr. Und sozusagen auch die Durchschnittsqualifikationen und Kompetenzen bei den Leuten haben sich, ähm, also sind unglaublich gestiegen. Und was ich irgendwie immer deutlich machen will, dass sozusagen schon in den Unternehmen selbst eine bestimmte Form von Selbstorganisation stattfindet. Und ich nenne es dann immer so Ambivalenz der Solidarität, weil die Gefahr besteht, natürlich oder was die Unternehmen äh, gerne möchten und es wird auch meist so negativ in den Sozialwissenschaften diskutiert als Subjektivierung und neue Form der Ausbeutung, was auch wirklich stattfindet. Die Gefahr ist, dass natürlich die Leute nun besonders toll kooperieren und Verantwortung äh, übernehmen, immer im Sinne des Unternehmens und äh, irgendwie zur Erhöhung des Profits oder so. Das wäre eine Seite. Aber was ich eben sehe als Chance, was auch darin steckt ist, dass die Leute eben ähm, also aufgrund dieser gestiegenen Kompetenzen und aufgrund der Verantwortung, die sie übernehmen, also aufgrund der Praxis, die sie tagtäglich vollführen, dass sie eben kreativ tätig sind, sich mit anderen auch selbst tätig zusammenfinden, zusammenarbeiten und kooperieren, dass sie eben nicht nur einfach gegen sagen wir mal, Ausbeutung oder Prekarisierung ähm, Widerstand leisten, sondern dass sie eben tatsächlich auch Kompetenzen haben, sich selber darüber Gedanken zu machen, wie könnte denn eigentlich Produktion in der Zukunft aussehen, was möchten wir eigentlich herstellen, also den Zweck der Produktion selber demokratisch äh, zusammen zu bestimmen. Also das wäre, finde ich, auch eine andere Seite, die darin steckt und was irgendwie eine Tür vielleicht wäre. Ich habe es eigentlich versucht vorhin klar zu machen. wenn es noch nicht rübergekommen ist, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also die Digitalisierung spielt in dem Sinne, vielleicht ist es einfach so, dass ich der Digitalisierung nicht so einen großen Stellenwert bei beimesse. Also sozusagen, was ich vorhin als Computerisierung bezeichnet habe, bedeutet daher, dass Software als Arbeitsmittel immer wichtiger wird und sie liegt in digitaler Form vor und sie ist eben auch deshalb über das Netz ganz einfach verbreitbar und deswegen können auch Leute vernetzt über die ganze Welt, zum Beispiel an einem software Produkt arbeiten. Also, sozusagen, das ist für mich der springende Punkt, dass ähm, eben aufgrund von Rationalisierung, also erst ähm, vor allen Dingen in der Industrie selbst, also aufgrund von Automationsprozessen, körperlich routinierte Arbeit zum großen Teil verschwunden ist, natürlich noch nicht überall auf der Welt, aber zu einem großen Teil in den Industrieländern und dass dadurch vermehrt eben mit Software gearbeitet wird und Kreativität irgendwie zu einer großen Anforderung wird und dann eben auch neue Formen der Kooperation möglich sind, also auch auf globalen Level. Digitalisierung ähm, birgt natürlich ähm, sehr, sehr große Chancen. Das merkt man schon allein an den Knebelverträgen, die man von den Verlagen zugeschickt bekommt. Ähm, man kann damit zweitverwertung, drittverwertung, unendliche Verwertung. Ähm, es gibt eine ganze Menge neuer Dinge. Es gibt den PDF-Online-Kiosk, bei dem man ähm, dann diverse Hefte kaufen kann. Es gibt die Apps. Es gibt äh, mannigfaltige Möglichkeiten. Ähm, unsere geistige Arbeit zu verbreiten. Allein wir bekommen kein Geld dafür. Verlage können sehr, sehr viel Geld damit verdienen und die haben das als, als neues Geschäftsfeld auch sehr für sich entdeckt. Und unsere Forderung ist, wir wollen von all dem auch was sehen, weil wir haben es erarbeitet. Ähm, das ist eine sehr grundsätzliche Forderung von uns. Ähm, denn also allein das Argument, das ist doch gut für euch, dann werdet ihr verbreitet, das nutzt uns gar nichts. Ähm, wir möchten... Dass, äh, da, ähm, dass das bezahlt wird. Aber äh, es ist tatsächlich ähm, sehr üblich, dass man ähm, ja, Verträge zugeschickt bekommt, in denen drin steht schon mal für die Zukunft, für alles was da noch kommen wird und da wird bestimmt noch einiges kommen, schon mal bitte ähm, nimm die 100 Euro <lacht> und den Rest verdienen wir. So geht es nicht äh, und dagegen kämpfen wir und da kriegt man die unverschämtesten Sachen vorgelegt. Auch das ist etwas, was wir auch gerne öffentlich machen. Ähm, denn ähm, ja, so geht es nicht, dass man einmal Arbeit abliefert und alle anderen verdienen dann Geld damit. Ähm, ähm, es birgt aber natürlich ganz hervorragende Möglichkeiten auch für einen selbst als, als Journalist. Ich kann das aus meiner ähm, Erfahrung sagen, weil ich auch einen Blog habe, für den ich kein Geld kriege. Das ist ein reines Hobby. <lacht> Leider, aber ähm, klar, man hat, natürlich, ähm, man hat natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten, ähm, Aufmerksamkeit zu erregen. Man hat die Möglichkeit, äh, tolle Texte zu verlinken. Das ist natürlich eine wunderbare, wunderbare Möglichkeit. Ähm, es gibt, ähm, fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, zum Beispiel das äh, schöne Blog Klimalügendetektor. Ähm, und das finde ich ein sehr schönes Beispiel dafür, ähm, was ich eingangs erwähnt habe, es gibt bestimmt viele Blogs, aber man weiß nie so genau, ähm, stimmt das jetzt alles so, sind es uralte Zahlen, wenn ich einen Blog-Eintrag schreibe für meinen Greenwashing-Blog, dann kostet mich das, wenn ich wirklich möchte, dass das an die Öffentlichkeit, kostet mich das gerne Nachmittag, das alles nachzurecherchieren. Und ähm, dafür kriege ich kein Geld, ich wüsste jetzt auch direkt nicht so, we von wem ich es kriegen sollte, weil, ich das, weil das meins ist, aber Klimalügendetektor zum Beispiel ähm, gehörte mal zum Greenpeace Magazin, das Greenpeace Magazin hat das mitbezahlt, das ist jetzt äh, irgendwie die Kooperation aufgekündigt worden und jetzt wird dieses Blog womöglich eingestellt ähm, und das wäre sehr, sehr schade, denn das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Gegenöffentlichkeit und ähm, wenn die Gegenöffentlichkeit daran scheitert, dass Leute sich das nicht mehr leisten können zu machen, aber andere wiederum wie solche verheerenden äh, Internetseiten wie die Achse des Guten und so weiter, äh, aber einfach von genügend wohlhabenden Leuten ähm, ja, äh, bestückt werden können, dann gibt es einfach auch ein, ein absolutes Ungleichgewicht ähm, in, in der, der, der Meinung und ähm, die Kollegen von Klimalügendetektor versuchen ja jetzt, äh, sich das bezahlen zu lassen. Ich bin sehr gespannt, ob, also äh, versuchen ihre Leser tazmäßig äh, dazu zu bewegen, das zu abonnieren und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber da kann man einfach deutlich sehen, bei diesem Blog weiß ich, das machen Journalisten, die stecken da richtig Arbeit rein, deswegen müssen sie davon leben können, sonst müssen sie das Blog einfach einstellen und ich finde das, zeigt nochmal eben gerade bei, bei Digitalisierung auch, ähm, dass es Informationen nicht einfach kostenlos geben kann. Gut, erstmal zu den Fragen, die an mich gestellt worden sind, was äh, können wir tun, um äh, immer kleine und kleinstunternehmen äh, zu unterstützen. Da ist einmal wichtig, äh, Bildung und Schaffung von Netzwerken. Ermöglichung von Kooperationsformen, auch äh, die Frage äh, Entwicklung von Orten der Kooperation, so wie wir das hier haben, so wie wir das in anderen äh, sozusagen Häusern äh, der Kreativwirtschaft haben, die in Berlin entstanden sind, das glaube ich ist ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt, auch sozusagen über die Teilmärkte hinweg äh, zu äh, kooperieren. Dann natürlich äh, finanzielle Unterstützungsangebote, Coachingangebote. Kooperation, was ich vorhin angesprochen habe, mit traditionellen Sektoren, die bisher gar keine Berührungspunkten mit Kreativwirtschaft gehabt haben, das heißt Handwerksunternehmen, anderen und so weiter. Frage, ähm, Frage Rechte. Ich teile das. Ich habe das vorhin auch kurz angesprochen. Wir müssen die Stärkung der Rechte der Urheber gegenüber den Verwertungsinteressen haben und wir müssen gleichzeitig auch die Verwertungsinteressen äh, zeitlich be befristen. Äh, wir müssen dafür sorgen, dass es keinen völligen Aufkauf von Rechten geben kann, weil das dann wieder die freie Zugänglichkeit äh, erschwert, äh, wenn Fristen abgelaufen sind. Also insofern muss man eine Balance finden zwischen also dem Bestreben, alles, was im Netz ist, alles zugänglich zu machen und den Rechten derjenigen, die diese Produkte hergestellt haben, die Urheber sind und die davon leben müssen, diese auch zu gewährleisten. Ich glaube, das ist die Aufgabe in der Urheberrechtsreform, die wir angehen müssen. Vielleicht noch mal eine grundsätzliche Anmerkung zu dem Thema Arbeitsverhältnisse, was bildet sich daraus? Ich habe die Frage nicht so verstanden, ob das jetzt unbedingt zukunftsweisend ist im Sinne von erstrebenswert, sondern ob der, ob der Trend in die Richtung dieser Prekarisierung geht und äh, ich glaube, man kann das sagen, äh, dass äh, Digitalisierung natürlich auch genutzt wird, um neue Formen der Prekarisierung auszuweiten und auszubilden. Und wenn man sich das mal insgesamt anguckt, wie sich Arbeitsverhältnisse im Kapitalismus entwickelt haben, hat man ja immer diese Ambivalenz, dass sich mit der Entwicklung der Produktivkräfte, der technischen Möglichkeiten mehr Autonomie und mehr Flexibilität als Möglichkeit herausbildet und das kann sowohl progressiv gewendet werden, als auch kann, es, kann Autonomie heißen, dass man Verantwortung, die bisher der Unternehmer hatte, Risiken, die bisher der Unternehmer hatte, dann auf einmal auf die unteren Ebenen äh, verlagert werden. Autonomie kann aber auch heißen, mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstverantwortung im positiven Sinne, genauso wie die Frage von Flexibilisierung. Flexibilisierung und Flexibilität in der Arbeitsorganisation, in der Arbeitszeit kann ein absoluter Fluch sein, wenn Flexibilität bedeutet die Unterwerfung unter die Kapitalverwertungsinteressen und man nur flexibel sein muss im Interesse der Kapitalverwertung. Flexibilität kann aber auch heißen, dass das zu mehr Selbstbestimmung in der eigenen Arbeitsorganisation genutzt wird. Und mit der Digitalisierung hat man, also wenn man sich das mal ganz grob, an, du hast es kurz angesprochen, die Frage, im, Im Taylorismus mit der Fließbandproduktion war der Beschäftigte, war der Arbeiter dem Rhythmus der Maschine völlig unterworfen und hatte so gut wie keine Autonomie, es sei denn, er hat mal eine Pause gehabt. Von dem Moment an, wo die Maschinen steuerbar wurden, also CNC und anderes, dann äh, gab es da eine gewisse war man nicht mehr dem Rhythmus der Maschine unmittelbar unterworfen, sondern konnte die Maschine selbst dirigieren, selbst bestimmen und hat damit auch einen Qualifikationszuwachs gewonnen. Mit der Digitalisierung jetzt ist man letztendlich, jetzt nicht mit allen Arbeitsplätzen, aber in vielen, völlig unabhängig, weil man sich in der digitalisierten und virtuellen Welt aufhört, wo man diese Arbeit ausübt. man kann es im Prinzip überall in der Welt tun Führt aber unter anderem zum Beispiel dann dazu, dass der Arbeitgeber oder derjenige, der die Arbeitsleistung gerade entgegennimmt, in Form eines Werkvertrags oder sonst wie, oder in Form von Scheinselbstständigkeit, keinen Arbeitsplatz mehr, keine Arbeitsmittel zur Verfügung äh, stellen muss und äh, dieses Risiko äh, dann äh, auf die unmittelbaren äh, Produzenten äh, abgelastet wird. Das heißt, wir müssen nachdenken, wie können wir diesen potenziell möglichen, Zugewinn an Freiheit, an Flexibilität, an Autonomie, also die technischen Möglichkeiten, die in der Digitalisierung liegen und die damit verbunden sind, wie können wir die nutzen, ohne also die, mögliche, die Möglichkeiten, die dann auch darin bestehen, dass noch mehr zur Ausbeutung, noch mehr zu Dumping zu nutzen, noch mehr zu nutzen, um ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen durch Outsourcing von Tätigkeiten aus den Unternehmen und deshalb müssen wir da Regelwerke schaffen. Bis hin, Du hast vorhin das Thema Weiterbildung angesprochen. Ich habe zum Beispiel die Vorstellung oder die Idee, warum ist es nicht möglich? Es gibt es ja durchaus auch Einsätze, Ansätze, größere Verwertungsgesellschaften zu schaffen, quasi in genossenschaftlicher Form, wo man dann seine Produkte gemeinschaftlich vermarktet und darüber dann auch in der Lage ist, zum Beispiel Weiterbildung zu finanzieren, dass man darüber dann auch einen Pool schafft, über den man dann auch soziale Sicherheit gewährleisten kann. Das, glaube ich, sind auch Themen, über die man mal nachdenken muss, über die man diskutieren muss, ob man alte Modelle aus der Arbeiterbewegung jetzt nicht in neuer Form wieder aufgreifen kann und entsprechend auf die neuen Bedingungen von Digitalisierung verwenden kann, dass man da neue Formen der Solidarität schafft und damit auch neue Formen wie Fragen von Qualifizierung, Weiterbildung, sozialen Sicherheiten gewährleisten kann. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich will es mit diesem. Mit der Nennung des Begriffs neue Form der Solidarität äh, beenden, weil wir zugesagt haben, dass wir ganz pünktlich, spätestens ganz pünktlich Schluss machen, äh, um die Anschlusstermine dann auch nicht äh, zu gefährden. Ich bedanke mich bei den hier diskutierenden, äh, die Fragen beantwortenden und einige neue Inputs äh, gebenden ganz herzlich und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die äh, mitdiskutiert haben und die neuen Informationen aufgenommen haben. Vielen Dank, und dann gehen wir jetzt organisiert in die. Kaffeepause um 15.30 Uhr. Vielen Dank.